Hallo, wir sind hier in einem Haus mit sehr viel Geschichte, dem Allianzhaus in Bad Blankenburg. Ihr, ihr seht ja auch den ganzen Bildern, dass zum Beispiel ähm, Hudson Taylor schon hier war. Vor mehr als 100 Jahren hat er hier gepredigt bei einer Allianzkonferenz. Und da seht ihr auch die ganzen verschiedenen ähm, Leiter, die die verschiedenen Phasen von dem Haus miterlebt haben. Und wir kommen jetzt auch gerade in eine neue Phase bei Campus Connect. Wir haben schon viel Geschichte und gerade in den letzten 10 Jahren ist sehr viel passiert. Wir hatten Max als Leiter und haben jetzt einen Leiterwechsel. Ja, yeah, so, uh, danke, danke an Max, er hat viel um, zu Campus Connect gebracht, zum Beispiel die Bewegungspaper, die Weggefährten, viele Sachen. Oder die vier Träume haben wir von ihm bekommen. Das stimmt, die vier Träume. Um, aber jetzt, wer möchte, ihr könnt uns ein bisschen besser kennenlernen. Um, ich bin Lori Saladay. und ich bin Dominik Schweiger und uh, ja, zusammen wir sind die Leute. Und um, ein bisschen von meiner Geschichte. Ich uh, bin seit uh, fast 20 Jahren Mitarbeiter bei um, Campus für Christus. Um, zuerst in den USA. Ich komme aus den USA und um, die letzten acht Jahren oder so in Deutschland. Um, mein Herz schlägt für Studenten, die sind an eine Uni ohne Hauptamtflasche, dass äh, sie bauen Bewegungen, äh, investieren in anderen, sie an der Uni über Jesus reden, äh, aber nur unterstützt von, aus der Ferne. Und das ist, was ich mache, gerne unterstützen Studenten aus der Ferne. Äh, und ja, ich würde sagen, äh, das sind meine Hel Helden, die Studenten, die sind auf die Uni gehen. Und man muss auch sagen, Lori ist da super gut drin und sie hätte die Chance gehabt, ins weltweite Leitungsteam von der Studentenarbeit zu kommen, hat aber gesagt, ihr Herz schlägt so viel für Deutschland, sie möchte sich lieber hier einbringen und ist nach Berlin gezogen und ist jetzt hier mit dem Leitungsteam. Ja, yeah, so, ich habe viele andere Geschichten von der ganzen Welt, werde gerne über Hongkong, Kong, reden. Ja, und ich, äh, genau, ich habe in Darmstadt studiert, habe da Campus kennengelernt und in meinem ersten Semester gleich hatten wir dann eine geniale Zeit, wir haben Campus neu gestartet da und es hatte super viel Dynamik. Bin dann im Leitungskreis gewesen und in, alle Ferien, in allen Ferien bin ich auf Ferienprojekte gefahren, habe versucht alles mitzunehmen, was geht, jeden Regiotag. Und wir haben auch von Darmstadt aus versucht, neue Bewegungen zu starten in Mainz, Frankfurt oder einmal sogar nach Bremen gefahren. Also ich war wirklich, mein ganzes Studium war so Campus ungefähr alles, was ich gemacht habe. Und dann jetzt arbeite ich bei Campus und wohne jetzt in München. Und äh, ja, Dominik ist wirklich einer von euch. So er versteht wirklich, ähm, wie es ist, ein Student auf der Uni zu sein und in auch involviert und in Campus Connect. Ja, und unser Herzschlag für das, was jetzt noch kommt, ist, dass wir euch viel mehr noch mit einbinden, dass die Ideen, die Studenten haben, irgendwie noch mehr, dass wir mehr davon hören und die umsetzen können und eine Idee, äh, ein ein Event, wie wir, wo wir das machen wollen, ist das Summit im März. Da wollen wir 50 Studenten aus ganz Deutschland zusammenhören, holen und gemeinsam über die Zukunft von Campus Connect nachdenken. Ja, ich denke, wir haben äh, gute Ideen als Hauptamtflächer, aber ihr ähm, weiß vielleicht besser als Studenten an den Uni, wie kann ich mein... Äh, Nachbarn und erreichen. So, wir brauchen euch bitte mm. uh, über die Sommer denken und mitmachen. Genau. Und wir wollen euch auch insgesamt einfach noch mehr informieren, was gerade in Deutschland passiert. Und dafür ist das nächste Video, da erzählen wir euch mehr von der Semesterernte.